Herzlich Willkommen bei den Zeugen Bastis. Wenn Sie über Sebastian Kurz sprechen wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie über den besten Krisenkanzler aller Zeiten sprechen wollen, drücken Sie die 2. Bitte haben Sie etwas Geduld. Die nächste freie Leitung steht Ihnen in Kürze zur Verfügung. In der Zwischenzeit laden wir Sie herzlichst dazu ein, mit uns zu beten. Legen Sie die Hand aufs Herz. Nach dem Evangelium von Eli, Twitter 29.03, 2020 10, 10 Danke Sebastian Kurz, was du für unser Land und die Menschen in dieser schwierigen Zeit... Guten Tag und ein familiäres Ave Basti. Herzlich willkommen bei den Zeugen Bastis. Mein Name ist Hofer. Wie kann ich mit Ihnen über Sebastian Kurz sprechen? Hofer, Hofer, ich bin's dein Freund, der Jay. Ah, Jay, das freut mich, dass du anrufst. Wie geht es dir? Hast du schon zum Mittag gegessen? Ja? Ja? Hofer, wir müssen reden, sag mal, wo bist denn du angereint? Ich danke dir für diese Frage und dein Interesse an Sebastian Kurz, Schließer der Balkanroute, Kämpfer gegen Sozialschmarotzerei, Reformer des Gesundheitswesens, Kürzer der Steuern. Moment, Moment, ich, ich, hab das, ich, hab das, ich hab das ganz anders gemeint, aber, aber, aber wo wir gerade beim Thema sind, Reformer des Gesundheitswesens, war es nicht jener Sebastian Kurz, der das ganze Gesundheitssystem zurechtsparen wollte, also quasi weniger Betten für die Allgemeinheit im Spital, dafür mehr Privatversicherte zur Freude von diversen Versicherungsanstalten und können wir jetzt in der Corona-Krise nicht extrem froh sein, dass er das noch nicht durchgezogen hat? Ich danke dir für diese wirklich wichtige Frage. Diese Krise verlangt unserem Kanzler und seinem Team Österreich einiges ab. Es sind lange Tage, in denen er wenig Schlaf erhält. Trotzdem gelingt es ihm perfekt, die Balance zwischen Gesundheitsvorsorge und Wirtschaftshilfe zu gewährleisten. Ohne sein rasches Handeln in dieser Situation hätten wir bei uns wohl italienische Verhältnisse. Und dafür gilt es in aller Demut Danke zu sagen und Sebastian Kurz und seinem Team Österreich zu applaudieren. Hofer? Ich sag dir, wie es ist. Verstehst? Ich finde diese parteipolitische Vereinnahmung der derzeitigen Corona-Gesundheitskrise durch den Kurz und seine extrem schäbig. Und ich finde es ebenso schäbig, wenn nicht noch schäbiger, dass du die davon vereinnahmen lässt. Verstehst? Alter, wenn du nur einmal sagst, ich bedanke mich für diese Frage, dann komme ich bei dir vorbei, scheiß auf Abstands- und Ausgangsregeln und hau da Kalibrierwatschen rein! Da sprichst du ein ganz essentielles Thema an. Die Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln und natürlich der Mundschutz sind rechtmäßige Empfehlungen, die uns Sebastian Kurz ans Herz gelegt hat, um Leben zu retten. Und in dieser schwierigen Zeit liegt es an uns allen als Gemeinschaft, Schulter an Schulter zusammenzustehen und unserem Kanzler in dieser schweren Krise mit aller Kraft zu unterstützen. Auch du, Jay, bist gefordert. Und deshalb hoffe ich, dass auch du unserer gemeinnützigen, steuerbefreiten Gesinnungsgemeinschaft deine Unterstützung zukommen lässt. Jetzt reicht's, ich werde mir jetzt erkundigen, wenn man mit Leid umgeht die irgendwo in einer Sekte gefangen sind und dann, dann melde ich mich wieder und ich hoffe, dass die Lokale, wenn sie wieder offen sind, auf ein Flascherl, Toi Toi Toi, Hofer. Guten Tag und ein familiäres Ave Basti. Herzlich willkommen bei den Zeugen Bastis. Mein Name ist Hofer. Wie kann ich mit Ihnen über Sebastian Kurz sprechen? God, we thank you so much Vater, wir dir so sehr for this man, für diesen Mann, for the wisdom you've given him, für die Weisheit, die du ihm hast. for the heart you've given him for your people. We pray and we know that righteousness exalts a nation. That sin is a reproach to everybody. That Sünde for all We pray, God, that you would give him righteous leadership. Wir beten, dass du ihm gerechte Führung gibst. Great Wisdom. Riesige Weisheit. And also great protection. Und viel Schutz. Does anybody agree with that? Yes. Amen.